Oh, moin, was geht? Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Wieso hast du so viele Medaillen? Ach, Das ist eine lange Geschichte. Aber ich kann dir ein paar zeigen, also erklären, zeigen. Hier habe ich zum Beispiel ähm, 2019, 2020 eine Medaille bekommen vom Fußball. Ich, ich habe vorher Fußball gespielt. Ja, ich Jetzt rudere ich, aber ja. Dann habe ich hier noch einen Marathon, den ich gelaufen will. Okay, krass. Also dann bin ich hier noch einen Marathon gelaufen. Dann noch hier bin ich noch mal zwei Marathons gelaufen. Okay, reicht jetzt aber auch, ne? Dann habe ich hier noch so einen Pokal. Hier so dann hab ich, da hier irgendwo noch so, ein, hier so ein, noch so eine kleine Medaille.